In diesem Video werde ich eine kleine Animation machen und dabei werden wir das Konzept von Schleifen kennenlernen. Schleifen sind ein wichtiges Werkzeug in der Programmierung, da sie uns viel Arbeit abnehmen können. Sehen wir uns dieses Programm hier an. In diesem Programm gibt es ein Objekt, das ich selbst gezeichnet habe. Dieses Objekt hat zwei Aussehen. Einmal hat der Hase die Pfoten oben und einmal die Pfoten unten. Ganz im Sinne von einem Trickfilm soll sich das Objekt bewegen, indem es zwischen den Aussehen wechselt. Schauen wir uns mal die Bausteine dazu an. Am Anfang verändere ich die Größe des Objektes. Dann wird eine Sekunde gewartet, bevor das Aussehen verändert wird. Dann wird wieder eine Sekunde gewartet, bis sich wieder das Aussehen verändert. Schauen wir uns das Programm einmal an. Okay, es funktioniert, aber wäre es nicht schöner, wenn sich der Hase die ganze Zeit bewegen würde, während das Programm läuft? Brauchen wir dazu nicht ewig viele Bausteine? Nein, ganz im Gegenteil. Ein bestimmter Baustein reicht hier völlig aus. Ich gehe unter Steuerung und tippe auf den Baustein, wiederhole fortlaufend. Diesen platziere ich über meinen ersten Wartebaustein. Wenn dieser Baustein platziert wird, wird automatisch am Ende noch ein anderer Baustein hinzugefügt. Dieser Baustein heißt Ende der Schleife. Schauen wir uns nun das Programm wieder an. Es ist gleich wie vorher, aber siehe da, der Hase hört nicht mehr mit der Bewegung auf. Alle Bausteine, die sich zwischen Wiederhole fortlaufend und Ende der Schleife befinden, also in der Schleife sind, werden nun endlich mal ausgeführt so lange bis natürlich das Programm beendet wird. Ein ähnlicher Baustein ist dazu wiederhole 10 mal. Im Gegensatz zu wiederhole fortlaufend kannst du hier bestimmen, wie oft etwas ausgeführt werden soll. In diesem Fall wird die Bewegung nur zweimal ausgeführt. Überall, wo etwas öfter ausgeführt werden soll, können wir nun Schleifen einsetzen. Wie du gesehen hast, sind diese sehr praktisch.